Das nicht funktioniert mit der Gruppe jetzt seid hier die nächste Gruppe wir haben überhaupt keine Zeit ich kann dir ja nicht erklären ihr sprecht sprecht einfach nach please please please bitte bitte bitte bitte bitte bitte Familie. Okay, bitte Wir. Die europäische Politik. Die europäische Politik. Die europäische Politik. Jede Würde. Jede Würde. steht Stehen. Wir sind es. Wir sind es. Wir haben euren Grenzen. Wir haben euren Grenzen. Um das Asylrecht kämpfen. Um das Asylrecht kämpfen. Im Begriffe sein, in die Begriffe seid, zu verlieren. Zu verlieren. Menschlichkeit, Menschlichkeit und Solidarität. Und Solidarität. Und durch die Gitterstäbe und durch die Gitterstäbe reichen wir euch. Reichen wir euch unsere Hände. Unsere Hände. Dieser Zaun, dieser Zaun macht ihre Grenze, macht ihre Grenze. Dieser Zaun, dieser Zaun wird fein. und wir und wir werden uns wieder, werden uns wieder von, Mensch, von Mensch zu Mensch gegenüberstehen. wir werden, wir werden Ihnen beweisen.